denete denete denete So ein Schied. Bis 50 Volt hatte ich glaube ich dran gehabt. Das ist einmal frei gelaufen. Ich habe dann ein bisschen zu sehr am Potty rumgespielt und... Äh, sieht gar nicht gut aus. Voller Kurzschluss. Hm, ganz schön warm. Ah, ja gut. Noch mal Schwein gehabt. Sieht nicht so aus, als ob... Naja, gleich mal eine gute Möglichkeit. Um rauszubekommen, wie der denn eigentlich gewickelt ist. Weil, wenn das hier im Kleinen schon so schön funktioniert, außer dass die Transistoren, jetzt hat es mir wahrscheinlich ein Transistor oder alle drei durchgefeuert. Hm. So schaut das Gute aus, wenn er auseinandergebaut ist. Eigentlich gar nicht viel dazu. So klein ist der Controller dafür. Ja, ist er. Motor, den habe ich drüben. Ja, das ist der Originalmotor. Das Ritzel ist leider ein anderes, als was ich bei meinem Steppermotor motor habe. Von daher wird das schon mal auch nichts. Also die Wicklung ist noch in Ordnung. Das habe ich gerade mal getestet. Die hat es nicht durchgefeuert, aber die Transistoren dann halt mal wieder. Ne? Über eine gewisse Drehzahl hinausgekommen, durchgedreht, Hochspannung, Patsch. Hm. Naja gut. Können wir das doch noch ein bisschen besser und größer probieren. Ne? Ja, umgewickelt habe ich den jetzt schon mal. Das war eine alte Pumpe gewesen. Eine normale für 220 Volt. Ähm, jede Spule mit zwei Träten parallel. Deshalb kommen hier so ganz ganz viele hier an der Seite raus. Die muss ich dann alle noch ordentlich zusammenschalten. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Und zwar habe ich hier alles da. Rohmaschine, Wickelmaschine, computer ne, bla bla aber eine drehmaschine fehlt mir nach wie vor ja ist vielleicht da gar nicht mal so schlecht weil wenn ich alles hier hätte müsste ich nicht solche videos machen und da fragen wem das nicht viel mühe bereiten würde so eine welle samt anker herzustellen also welle aus edelstahl wenn es geht ne. die genauen maße stehen jetzt hier Und ja, der Rotor sollte wenn möglich ähm, Aluminium, ich glaube Aluminium würde auch gehen, schöner wäre natürlich irgendwas äh, komplett unmetallisches, ne, irgendwie Plastik, PVC oder was weiß ich, was es heute da nicht alles so schönes gibt, wo man das draus machen kann. Ja und dann möchte ich einfach mal ähm, so einen Rotor für den da nachahmen. So wie dieser Schrittmotor aufgebaut ist, ne? mit vielen, vielen kleinen Magneten, die dann hier eingelassen werden. Ja, immer schön versetzt. Ich male das jetzt gleich mal noch nebenbei hier mit auf. Ja, und dann hoffe ich mal, dass der große dann auch so funktioniert, wie der Kleiner. Ja, und das Problem mit der Ansteuerung, das werden wir dann auch irgendwie lösen.